Ich bin Firaz Schatter, Ich komme aus Syrien. Ich wohne hier in Berlin seit drei Jahren und ich bin Comedian, Schauspieler und Filmemacher. Das Leben in Deutschland, das ist Solidarität, Gemeinschaft, genau wie die Pinguine zusammenleben. Wenn jemand braucht, dann helfe dann die Leute helfen gerne den anderen. Und ich bin diesem Penguin, der von da draußen gekommen und in offene Gesellschaft muss mir einfach einen Platz drin geben, damit ich nicht alleine sterben von Kalt und da draußen bleiben. Ich verstehe den Angst. Ich kann immer Angst vor fremden Leuten haben, aber ich verstehe nicht den Hass. Damit wir im Frieden leben können, müssen wir einfach mehr erst Zeit geben. Der Hass. Bekämpfen, aber nicht mit Hass, nicht direkt die Leute, die ähm, nicht ähm, die gleiche Meinung auf der Ecke Nazi stellen, sondern vielleicht mit dem reden, verstehen, warum die das Angst haben. Ich und die meisten, die Flüchtlinge, sind von Terroristen geflüchtet. Ich will einfach meine Freiheit haben, ohne Angst zu haben. Ich wünsche mir für die Zukunft dieses Multikulti hier einfach bleiben, wie ist es ist, oder noch. Besser wird's und nicht schlimmer auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, mein Wunsch momentan. Und ja, das war's.